Herzlich willkommen auf der Sonnenseite des Lebens. Ja, in der Hölle. Oh, das ist so heiß. Ja, heute sind 39, ja, mindestens 39 Grad. 69 Grad. Das ist brutal. Rigo oh. knöpft hier noch ein paar Knöpfe zu. Genau, weil mir so schwierig. heiß ist. Oh, dann kommen hier meine Fahre so raus, wisst ihr? Du. Mhm. Neue Folge Bier Tasting. Diesmal haben wir. Oh Gott! Diesmal hat Rico sich hier kümmert. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nächste Mal machst du die drei. Hm. Äh, das ist, ist. Das ist äh, du hast recht, das ist schon brutal. Also, das ist warte, äh, ich hab's. Äh, ich hab's gleich. Das, ich sagte, das ist die Kinderlichung. Ja, so macht man das. Gut. Also, wir testen. lanzkornweizen Doppelbock. Vollmundig Intensiv Meisterstücke. 7,4%. Du willst das playoff machen, oder? Jetzt holst du dir erstmal unser geiler bier tasting protokoll raus, was wir uns selber ausgedacht haben, natürlich. Genau, inspiriert vom Bier-Tasting von Boxyland. Genau. Schöne Grüße gehen raus. So, Testpersonen Jens und Enrico. Das der 20. übrigens. 7. Mit bei schön Zeit schönen Held und den Entgegner des Monats. Genau, diesmal Juli. Landskron Weizen -Doppelbock. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot Gebraut nach traditionellem Landskron Brauverfahren Zutaten Brauwasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe Na ja, bei Reinheitsgebots schon mal ein Punkt Good image Image aussehen, etc. Ich habe zwar noch nie. Doch, von Landskronen schon mal gehört. Na, das Image ähm, ist schon besser als das von Sternbohrer. Sternbohr ich mal sagen. Wenn ja. ich würd's ja im Laden sehen würde, würde ich schon sagen, das ist schon mal hochwertiger. Ja. Also mindestens aller mindestens einen Punkt. Wenn ich so jetzt zwei. Ja, sieht schön aus, so golden, schwarz. Also ich würde sagen zwei Punkte. Ja. Bierflaschen Dosen, Optik. Das von der Champagnerflasche, also von der Sektkelle, also eher aber Trubertigeret. Ist schon noch äh, auf Detail achtet muss ich sagen. Also Details sind bei. Hier ist ein Bock im Hintergrund zu sehen so ja. Hier hinten Den hat ich noch ja nicht erkannt. Sieht auch gut aus, haben sie so ein bisschen erklärt. Ist alles dabei sieht schön aus. wie viel gibt maximal? drei punkte. fühlt sich auch schön an. ich würde zwei vergeben. der bier wird warm. ja ja ja. ja, ja. Ey, ich hier. ja ey. okay. zwei ja? ich würde zwei vergeben. Und, ja. ach von vier? ja. Nee, dann würde ich drei vergeben. ja wieder. Hm. Da, wie das wieder aussieht. bieroptik. Ja, dann gucken wir doch mal. Ach ja, erstmal der 5-Faktor. Genau. Hm. Hört sich schon mal wieder. Ja. Wie bei der Bundeswehr. Ah. <lacht> hm. So. Ja, 5-Faktor ist gegeben. Das war nicht... Perfekt, weil wurde dann, ja. dann selbst so etwas ins Figur, das perfekt hinkommen mit dem Punktfaktor. Also Eben. Punkt. Ja. So, Bieroptik. Erstmal ich... Oh ja, wir haben ja extra hier einen ausgebildeten Eingießer. Sehr malzig. Biergießer. Ja. Dreieinhalb Monate Biergießen gelernt. Glück, Glück, Glück. Halt mal ein bisschen höher. Hä? Wie kaputt dir Lernen? Also in wie Also die Kamera. Ja. Also. Für die Kamera. <lacht> ja. Oder ja, Mikro hier. So, damit man das sprudeln Naja. So, der Schaum ist schon fast weg. Also, das war ja nicht. Das war wirklich wie Brause-Schaum. Ah. Oh. Liegt das schon? Also, der Sprudelaspekt war ja Naja. war. Naja, Sprühaspekt. Biooptik, ja, wir trinken mal ein Stück und dann reden wir noch ein bisschen mehr über den Schwul aspekt Also Bio-Optik, da ja schon trüb, aber dafür schön Bernsteinfarben. Also mir gefällt das nicht so doller. hat jetzt nicht 0 Punkte verdient. Das sieht ja aus wie so eine Brühe. Ich mag das nicht, wenn du nicht so trüb bist. <lacht> da. Ein Punkt. Gut. Ja, da siehst du ja nichts durch. Echt? Da siehst du nichts durch. Nein, nicht. Also ein Punkt. Sprudelaspekt? Ja, sprudelt, ne? Aber der die schaut mal ziemlich schnell weg. Ein Punkt. Ja. Oh, da bin ich ja mal gespannt auf den Uwe. Okay, Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Prost, der Herr. Prost. Ja, das ist Weizen. Was habe ich denn da gekauft? Aber gut, ich habe mir wahrscheinlich gedacht, wir nehmen mal einen Weizen, weil wir ja so eine Weizentrinker sind. Ja, eigentlich sind wir ja die größten Weizensäufer. Mir schmeckt das nicht. Die haben ja mir auch nicht, also, also ich würde das auch nicht trinken, weil das. Ist, ich meine, ich trinke es jetzt für den Test. Wegen der Uwe. Ja, den Uwe ja noch. Er kann ja auch einfach so viel wegkippen, dass der Uwe da ist. Ja. Nicht, dass den na naja, kannst du machen. Ja, gut meinst du? Ne, also Weizen trinkt ja... Boah, also, oh, Alter. Manche wollen mich jetzt wahrscheinlich steinieren, aber Weizen kann ich nur mit Banane trinken. Also diese Bananenweizen, ey, wirklich. Es gibt, es gibt... Ich hab zwar mal einen Weizen getrunken, wo ich gesagt habe, okay... Oh, nee, Weizen ist nicht meins. Ein Punkt bei Grumliebe. Ja Grumliebe will auch noch einen Punkt. Ich bin kein Weizenfreund. Das, aber man muss ja mal, ne? damit man das mal getrunken hat. Also für alle Leute, die gerne Weizen trinken, könnt ihr euch mal, könnt ihr mal probieren. Lanzkron Weizen Doppelbock. Für alle, die kein Weizen mögen. Was das? Der Kippfaktor ist für mich dann auch gegeben, natürlich, also Spezial, ich sehe da jetzt nicht speziell Ja, das ist jetzt ein Doppelblock, äh Bock. Ja gut, das ist ein Bock. Geht schon los, oder? <lacht> Doppelblock. ja Na, ich finde, der kommt aus Gold. schon mal einen Pluspunkt verdient, recht Spezial. Mhm. Nee, Spezial oder also. Das, das hat hier Zusatzpunkte verdient? Ja, das hat ganz besonders viel Prozente. Das ist halt ein Doppelbock. Ja, das warte noch schon. Ja, den gibt es halt 10 Punkte. Auch äh, unter dem Gesichtspunkt, dass wir das, sonst so ein, das natürlich schlechter, aber wir hatten uns total, wir sieht halt nicht die großen Weißen Trinker. Nein. <lacht> Gut, zwei Punkte. Naja, ich glaube über den Uwe brauchen wir noch gar nicht mehr reden, oder? Nee. <lacht> das wird äh, Uwe ist ja null. Nee, tut mir leid, ich kann, das kann ich nicht. Nee, ich glaube, das wird weg die Scheiße. Nee, also machen wir das kurz und schmerzlos. Also, das kann selbst Rico zusammenzählen. Ja, bis 10 kann ich noch zählen, ja. Also 12 und 30 Punkte. 12 Punkte, naja. Dickers schon nicht. Ja. Oh. Dank der guten Optik von dem da ja. ist, deswegen. So und bei 12 Punkte sind wir bei Blech. Also, das Weiß, ist... Aber knapp, knapp, oder? Nee, ist schon fast Bronze. Genau. ist schon fast mittelklasse. 13 Punkte wären ja. Bronze. Also, kann man mal sehen, das ist natürlich Bierflaschen, Dosenoptik, Image und so weiter, Reinheitsgebot. Da sind halt viele Sachen, die noch mit rein spielen. Aber ja, für uns ist es dann halt ein Blech. Ja. Es ist nicht widerlich, ja, halt, also nicht so. Aber ja, ist es ist halt Blech. Es ist kein Schrott, das ist halt Geschmackssache, Schmackssache, Weizen. Das, ne? Oder Kristallweizen, ist auch sowas. Also ich würde mir das jetzt nicht mal aufkochen. Nichts anderes mehr hätte. Nee, also ich würde das dann auch nicht. Ich würde dann halt kein Bier trinken. Mhm. Gut, also 12 Punkte von 30 Blech. Das heißt, äh, ja. ja. von uns, die keine Ahnung haben vom Weizenbier. Aber jeder, der das gerne trinkt, kann das wirklich gerne ja mal probieren und hier unter dem Bio uns beladen, weil wir keine Ahnung haben vom Weizen. Oder ihr kennt irgendeinen Weizen, was so ein bisschen mehr an den Pilz rangeht, was man dann wirklich mal also als Pilztrinker auch mal trinken kann. Ja, das wäre ja interessant. Ja, ansonsten ist das ja für Weizentrinker auf jeden Fall mal ein Schluck wert. Ja. Denke ich, ja. Das allerwichtigste ist aber auch, dass ihr trotzdem den Kanal abonniert. <lacht> genau, liken, teilen, abonnieren. Ja und beleidigen hier unter dem Video in den Kommentaren und die ganzen Links und alles ist natürlich hier auch immer in der Beschreibung ja. ja, gut Was gibt's im nächsten Video? Im nächsten Video gibt's das nächste Video? Ja, welches? Oh das ja, dauert eine Weile bis ich wieder oben Mord und Totschlag Im nächsten Video also, damit das Video nicht verpasst unbedingt den Kanal abonnieren Schwarzbier. Wir sehen uns. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst.